Herzlich willkommen in der Spielzeugschachtel. Das ist mein kleines, aber feines Spielwarengeschäft. Das liegt mitten im Herzen von Graz in der Fußgängerzone in der Schmiedgasse. Ich habe einfach eine Freude, immer wieder besondere Sachen zu finden, die es vielleicht nicht in allen anderen Geschäften zu finden gibt. Im Besonderen freut es mich auch immer wieder zu bemerken, dass nicht nur die Kleinsten hier eine große Freude haben, wenn sie das Geschäft betreten, sondern auch die Erwachsenen mit leuchtenden Augen durch das Geschäft wandern und irgendwelche Besonderheiten bemerken. Angefangen von unseren Brettspielen, wie ein Begemmern zum Beispiel oder kleine Spieluhren aus dem Erzgebirge, gibt es alle möglichen anderen Spielsachen, die einfach begeistern. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!